Hi, ich bin Chiara. Ich bin Matthias. Ich bin Andreas. Hallo, mein Name ist Jennifer Crossman. Ich bin Johannes. Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Computer und einem Quantencomputer? probably every one of you has a normal laptop at home, or a phone, and you know that this works by taking electrical signals, for example, when you press the key of your laptop, uh, an electrical signal gets sent and then gets translated into bits, zeros and ones. And these bits are used to encode the information and to perform a calculation on the computer. And now, a quantum computer, es kind of similar it also is used to do calculations but now instead of using simple electrical signals it uses quantum physics and specifically uses for example very tiny particles such as atoms or electrons or photons to encode this information and to do the calculations smartphones laptops diese beruhen alle auf effekten der klassischen physik quantencomputer hingegen nutzen effekte der quantenmechanik um Operationen oder Rechenoperationen auszuführen. Und zwei ganz wichtige Effekte hier sind die Superposition und Verschränkung. Um jetzt Quantencomputer zu nutzen, muss man sich clevere Wege ausdenken, wie man Superposition und Verschränkung ausnutzen kann und zusammen benutzen kann, um sehr große, komplexe Probleme mit einem Quantencomputer potenziell lösen zu können. Wie funktioniert das genau? Und was sind eigentlich diese Qubits? So in classical Computing, we have bits, And in quantum computing, we have quantum bits or qubits for short is how we refer to them. And so qubits can also be zero or one, pretty simple and easy, but they also have this kind of neat feature where they can be somewhere in between. And so to understand that we have this idea in quantum mechanics called superposition where something can exist between two states at the same time. And it's not that it's halfway between zero and one, it's not that it's 0.5, it's that it's actually zero and one at the same time. And so one way to think of this is if you have a visual representation, which is actually how we talk about this technically in our work and uh, research, is there's something called the block sphere, which sounds fancy, but really it's just this idea where you have a sphere and your north and your south poles are your zero and your one. And so if you have an arrow that's centered at the middle of the sphere, and it can rotate to any point on the surface of the sphere, those represent the different states that the quantum bit or qubit can be in. And so if it's up and down on the poles, the north and south pole, it's at its zero or its one state, just like a classical bit, and it's only zero or it's only one. But if it's anywhere else on the surface of the sphere, it's in some type of Superposition between those two, where it's actually not yet decided which one it's going to land on. Könnt ihr uns Superposition und Verschränkung erklären?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 Die Grundlagenforschung ähm, kann man sich vorstellen wie ein Staffellauf, ähm, das heißt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 While the computer is actually working and it's cold, it just looks like a cylinder suspended by a metal frame with a whole bunch of wires, uh, which can look cool, but actually it's really beautiful when it's, off and it's warm we say it's warm uh, and the cylinder the shielding cylinder, cylinders come off and you actually get to see the inside of the of the computer and the inside of the suspension system and so it's this beautiful beautiful system and it looks very futuristic where you have all of these wires and coax cables coming down to this uh, point where at the very bottom of the system is where your processor is suspended also Quantencomputer können ganz unterschiedlich aussehen. Aber die Art von Quantencomputer, an der ich arbeite, sieht von innen so aus. Man kann sich vorstellen, das Ganze ist eingepackt in mehrere Hüllen. Und diese vielen Hüllen brauchen wir, um die unterschiedlichen Temperaturen, die wir in diesem System haben, zu halten. Warum brauchen wir unterschiedliche Temperaturen? Wir müssen unseren Quantenchip runterkühlen, zum fast zum absoluten Nullpunkt, damit das ganze System in dem quantenmechanischen Grundzustand ist. Das heißt, wir bringen ein bisschen Ordnung in das ganze Chaos. Hier, was man sieht, ist also hauptsächlich Kühleinheit des Quantencomputers. Hier oben, was nicht die höchste Temperaturstufe ist, sind wir bei 4 Kelvin. So kalt ist es im Weltraum. Wenn wir eine Stufe tiefer gehen, sind wir bei etwa einem Kelvin, was schon viermal kleiner ist. Wenn wir noch eine Stufe tiefer gehen, sind wir bei in etwa 100 Millikelvin, was noch mal zehnmal kleiner ist als die Temperaturstufe davor. Und ganz unten an der untersten Temperaturstufe ist dort, wo unser Chip sitzt, haben wir 10 Millikelvin, was ganz nah am absoluten Nullpunkt ist und etwa 400 Mal kälter als im Weltraum. Und hier Ganz unten sitzt der Quantenchip, auf dem alle Operationen ausgeführt werden. Man sieht ihn hier, er ist etwa so groß wie mein Fingernagel. Warum gibt es eigentlich verschiedene Arten von Quantencomputern? Um Quantencomputer zu bauen, braucht man eigentlich ein quantenmechanisches System, das zwei Zustände annehmen kann. Und es gibt ganz viele quantenmechanische Systeme, die diese Vorgabe erfüllen. Die Forschung ist noch nicht so weit, dass sich jetzt ein wirklicher Kandidat herauskristallisiert hat, der am besten ist. Deswegen gibt es einige unterschiedliche Arten und Weisen, wie man so ein quantenmechanisches System als Qubit verwenden kann. Unter anderem zum Beispiel geladene Atome, die Ionen, die in sogenannten Ionenfallen gefangen werden, oder supraleitende Schaltkreise, die sich quantenmechanisch verhalten und somit quasi ein künstliches Atom widerspiegeln, oder auch einzelne Elektronen, die wir in Silizium fangen können und dann als Qubit verwenden können. Wie können wir uns diese supraleitenden Quantencomputer vorstellen? The one that I know very well, that I worked on, is superconducting qubits. And so what that is, is you have a processor, it's a little computer chip, where, you know, you have your circuit and it's your metal that's etched into a silicon wafer and cut up into a nice little square rectangle. But the fun thing about it is that it's superconducting. And so what that means is the metal that we use on the circuit it behaves in a very specific manner when we cool it down to really, really, really cold temperatures that are below the temperature of outer space. Even it's about 10 millikelvin. And so when we cool it down, the metal behaves in a really particular way where we can actually get it to create a quantum system. The control electronics on the side, what they do is they send microwave pulses down through the system to the processor. And it actually gets, Sent to specific circuit elements on the processor and they react in a specific way and they send another pulse back out with the footprint of their reaction to say how they felt about the pulse you sent, and it goes back to your control electronics to read it out. Being able to control your system in different combinations of this way with different types of pulses, for example, eventually you're able to run different types of algorithms, and that's actually how we use the system. That's how we use a quantum computer. Und wie funktionieren Ionenfallen? These devices we call ion traps and the atoms that we hold in space they are called ions because they are charged so they either have One electron's extra or one electron less, because they are charged, then they can feel the effect of electrical fields. And so the ion trap is a is a trap that to which we apply electrical fields, and these fields create really a cage for the for the ion. So the ion cannot escape from this cage, and it will stay in this location. And then using laser beams, we can then um, interact with the ion. And we can modify the internal state. Und wie hängt die Anzahl der Qubits mit der Rechenleistung zusammen? Mit wenigen Qubits kann man schon ziemlich coole physikalische Experimente machen. Mit vielen, vielen Qubits wird man hoffentlich sehr komplexe Probleme lösen können. Ein relevantes Problem, das man halt mit 100 Qubits lösen kann, ist die Simulation von bestimmten Molekülen, zum Beispiel Enzymen oder anderen Molekülen, die man in der Medizinforschung benutzt. Das kann ich theoretisch auch schon mit ja, Quantencomputer mit 100 Qubits simulieren und kann da auch schon wirklich einen Vorteil aus der ja, quantenmechanischen Natur des Systems ziehen. Nicht nur die Anzahl von Qubits in einem Quantencomputer ist wichtig, sondern auch die Qualität von den Qubits. Zum Beispiel, wie lange können die Qubits ihren Quantenzustand eigentlich halten?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 Bei klassischen Computern schreibt man ja oftmals einfach ein Kochrezept. Dahingegen muss man Qubits immer im Zusammenspiel äh, betrachten und am Ende eben auch das gesamte System nach der Antwort fragen. Man kann sich das ein bisschen vorstellen wie so ein Golden Board. Da schmeißt man oben ganz viele Murmeln rein und jede einzelne Murmel trifft dann auf einen Nagel, wo sie entweder nach links oder nach rechts ausweichen kann. Und Das passiert ganz oft und am Ende findet man dann eine Verteilung der Murmeln. Und einen Quantencomputer zu programmieren, ist jetzt eigentlich die Aufgabe, die Nägel so einzuschlagen, dass die Verteilung der Murmeln am Ende die Antwort auf meine Problemstellung gibt. Jeder kann sich eigentlich jetzt mit Quanten Machine Learning zu Hause beschäftigen. Man kann sich die nötigen Software-Bausteine auf seinen eigenen Computer runterladen. Gerade wenn man schon Programmiererfahrung hat, muss man schon auch ein bisschen umdenken, weil die Art zu programmieren eine andere ist. Die Algorithmen sind anders, auch die Repräsentation im Computer. Qubits statt Bits ist eine andere. Und daran muss man sich erst ein bisschen gewöhnen. Johannes, ihr verwendet Quantenalgorithmen als Optimierungslösung. Kannst du uns von einem Praxisbeispiel berichten? Ein schönes Projekt, das wir gemacht haben mit Quantum Computing, war zusammen mit der Italienischen Bahn. Was die wollten, die wollten an einem großen Bahnhof die Umsteigezeiten verkürzen. Also man kann sich vorstellen, man kommt an an einem Bahnhof auf Gleis 1 und dann muss man auf Gleis 18 laufen, das dauert ein paar Minuten und es ist anstrengend und man verpasst vielleicht den Anschluss, es ist ärgerlich. Das wollten die also vermeiden, die wollten also die Erfahrung für ihre Passagiere, für ihre Kunden besser machen. Und das ist ein schwieriges Problem, man kann sich vorstellen, so ein Zug, der fällt nicht vom Himmel, der kommt von irgendwo her, von einem anderen Bahnhof, dann muss er auf ein bestimmtes Gleis, um wieder weiterfahren zu können. Das heißt, da gibt es viele Bedingungen, die man erfüllen muss. Und wir haben das abgebildet auf ein Problem, das man mit dem Quantencomputer gut lösen kann. Und das Resultat ist hier abgebildet. Man sieht hier also die verschiedenen Gleise von diesem Bahnhof und hier sieht man die Tageszeiten von 0 Uhr bis Mitternacht. Und oben war es vor der Optimierung, da sieht man also, dass die, äh, die verschiedenen Züge, die hier in verschiedenen Farben dargestellt sind, ähm, eigentlich die gesamte Breite des Bahnhofs ausnutzen. Und nach der Optimierung ist es uns gelungen, dass die Züge deutlich näher beieinander sind, sodass man im Schnitt 30% weniger laufen musste. Das ist eigentlich eine schöne Sache.